Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zur zweiten Folge von Sim Airport. Ja, wir haben letztes Mal hier schon den Grundstein gelegt für den Neubau von dem Flughafengebäude und waren eigentlich noch dabei ähm, einerseits natürlich auch die Forschung weiter voranzutreiben, dass wir... Ich glaube längere Landebahnen bauen können. Wenn mich nicht alles täuscht, war das glaube ich so. Ähm, genau. Das heißt, ich schau mal hier die Forschung. So, die Technologie. Okay, gut. Gate Steuerung. Okay, Grundst. Ach nee, halt, sorry, die Grundstückserweiterung wollten wir machen. So. Das mache ich jetzt natürlich. Oh, das geht gleichzeitig. Wusste ich gar nicht. Okay, Wartung, Einwegfahrt, Einbahn, Rollwege, Kreuzungen für Stadt- und Landebahn. Das wäre auch noch was, was mich so ein bisschen reizen würde, tatsächlich. Ähm, ich muss einen Kontrollturm bauen. Ja, das ist aktuell immer noch so eine Sache. Ah, doch jetzt kann ich den bauen. Ja. Äh... Ja... Zu nah an einem... Okay. Dann setze ich den jetzt einfach mal... hier hin. So. Was ist denn das? Ach nee, das ist Zuschüsse öffentliche Hand. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Da müssen wir uns auch noch was überlegen. Wie wir denn... Wie wir denn die hier die Anlieferung weg von der Straße bekommen. Also wir, wir müssten dann auch hier größtenteils Änderungen an in der Infrastruktur vornehmen. Äh, ja, sehen wir dann mal. Warum kann ich eigentlich keine, keine Early-AM annehmen? Was brauche was brauch ich da dafür? Huch, jetzt nee, ich nicht. Äh, ich kann jetzt nämlich noch... Hier ein, ne zweimal Orange annehmen und Zweimal Rot, ja, dann nehmen wir doch hier die Alaska Airlines Und nehmen da oh ja, einmal hier Und einmal das da Und dann zweimal die mit S so hier hier hier finde ich so so ich finde prinzipiell ja genau ich. stellen wir mal noch mal zwei hier American Airlines So, und den tue ich hier so spät wie möglich reinsetzen. Perfekt. Warum habe ich kein Early-AM? Hm. Nö. Ja, egal. Das funktioniert ja soweit alles und wir schauen jetzt mal, dass wir, ach ne, äh, Grundstückserweiterung, genau. Das braucht noch kurz... Gut. Und das kann ich hier nicht verlegen, oder? Das ist fest. Hm. Das ist noch eine andere Frage. Kommt der Abfallbereich überhaupt... Also, äh, Kommt der Müllwagen überhaupt dort rein? Also sind die Straßen richtig? gesetzt. So, werden wir dann sehen. Ja also das erste ist natürlich wenn man in einen Flughafen reinkommt ist natürlich der ja äh, die Tickethalle und dafür brauchen wir natürlich diese Teile hier diese Check-in-Schalter äh, ja, da könnten wir natürlich hier die ganz normalen nehmen. Ähm, Fluginformationsschalter, Gateschalter. Gateschalter ist dann das hier hinten. Äh, das brauchen wir jetzt eher nicht. Aber ich habe auch äh, ein paar Mods hinzugefügt. Mhm. Ein Busgate, das müssen wir auch noch irgendwie verwenden. Äh, ich habe nämlich... Ein... Ah, Mots hinzugefügt. In hm. die Ladestation. Ist ja noch geil. Jetzt hm, muss ich sie so nur finden. Souvenir. Souvenir. Äh, nee. Ach hier. Genau, Double Ticket Desk screen So, Double Ticket Desk. So sehen ja eigentlich auch die. So sieht's ja eigentlich auch im Flughafen aus. Ja. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen versuchen, auch so einen Flughafen-Style aufzubauen. Ja, das heißt. Ähm, das heißt jetzt für mich so für eine grobe Planung. Könnten wir ja auch irgendwann mal sagen, wir bauen hier nach links komplett aus. Wir können hier noch ein zweites Terminal machen und so weiter. Aber prinzipiell, wenn man ja sozusagen in den Flughafen reinkommt, hat man erstmal, wir so ein bisschen Leerraum und hat der ja dann in der Mitte diese, ja diese Ticketschalter. So. Davon würde ich jetzt einfach mal eins, zwei, drei rein oder vielleicht auch vier rein machen da davor machen wir noch diese, ähm, diese Fast-Check-In-Schalter, aber nicht so lang labern, sondern einfach machen. Äh, so. Ich würde denen jetzt einfach mal so viel Platz da in der Mitte geben. Ja? oder wir bauen erstmal zwei wie lange jetzt hier eins zwei drei vier fünf eins äh, machen wir das irgendwie symmetrisch eins zwei drei vier fünf Ja. Äh, nein halt. okay. Wunderbar. Muss mit einem muss in eine Funktion Was? Muss in einem funktionierenden Tickethalle. Jetzt weißt du Bescheid, wa? <lacht> Tickethalle. M machen wir doch einfach mal so. In Unreachable check in Schalter Ticket. Was? Fehlgeschlagen, Check-in, Schalter, Ticket, Kiosk. What? Benötigt 16. Von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Okay. ja. ja ähm, ihr habt aber ja erstmal gar keine Türe. Also von dem her ist das ja alles mal nicht so tragisch. So, dann haben wir nachher hier sozusagen den Eingangsbereich, und ja, genau, wir haben dann den Eingangsbereich, wir haben hier die ganze Ticket-Area und könnten dann prinzipiell ja, erstmal eine Wand aufstellen. Abstand... So, weil mein aktueller Plan ist gerade irgendwie so die ankommenden... Ich weiß nicht, ob das im echten Flughafen auch so ist. So die ankommenden sind eher so im, im Erdgeschoss und die... Ne, Quatsch, sorry. Die abfliegenden sind im Erdgeschoss, die ankommenden sind im ersten Geschoss. Ähm, das heißt, ich möchte auch nachher hier... Wir können ja, glaube ich, bis zu zwei... Genau, oben drüber bauen von bis zu zwei unten drunter, genau. Ähm, Dass wir sozusagen jetzt hier... Ähm, ja, einfach ein bisschen auch... ja, wie soll ich es jetzt erklären? Halt uns hier im, im Untergeschoss hauptsächlich um... die abfliegenden Leute kümmern. Ja, das heißt Tickethalle, äh, das heißt dann hier ein paar Klos, dann die Security... und dann sozusagen dann hier der Abflugbereich mit den ganzen Gates. Ähm, da bin ich aber gerade noch ein bisschen im Strugglen, weil da wird mir der Platz schnell ausgehen. Das heißt, wir können ja hier einfach mal easy... Oh. Okay. Also ich kann das einfach easy kaufen. Ja, das geht äh ja. das geht ein bisschen. So, hier noch mal. Sehr gut. Wunderbar. Aber wir wir wollen uns doch jetzt hier erstmal um die. Tickethalle kümmern. So, große Schiebetür. Ja. Hier kriegt hier nämlich Eingänge. Oh. Kann ich die hier zentral hinbauen? Nee, er ist nicht symmetrisch. <lacht> Scheiße. Yeah. Dann kriegt ihr hier eine hin, und ihr kriegt hier eine hin, und das reicht, <lacht> das reicht, und ihr kriegt, ähm, stinknormale Fliesen. Da. Wie heißt wie heißt denn das das ist Fast Check-in? Soll ich doch hier auch stehen? Ticket Kiosk heißt das? Ticket Kiosk genau. Ähm... Um. So, okay. die hier. Und hier. Äh, kommen da die Leute denn überhaupt rein? Ha, scheiße! ähm, ja anderen Boden. Äh, ja, werden wir uns gleich mal sehen. Ich stelle die einfach trotzdem mal ein. Ob die jetzt hinkommen oder nicht. Ah doch, die kommen. Okay. Ah, ja. Sehr gut. Gut, so, dann haben wir das. Ähm. Gibt es da auch irgendwie sowas wie... Wie ein Kiosk? Also was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist mal, äh, ein äh, Toilettenbereich und das mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 groß. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, oder 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Club. Ein Türe. Hier und hier. Und... Dann kommt eine... Eine Single. Dann nehmen wir das hier. Ähm, ja, oder? Lass mir kurz überlegen, macht so mehr Sinn? Machen wir mal so? So, dann gibt's das. Nee, wie schreibt man das? Hisswa, heißt das so? Waschbecken, ja, das kann auch leben, Mann. Äh, äh, ah, urinal heißt das, okay. Alles klar, so Toilette gibt's, WC, äh, WC Damen, WC Herren, äh, und ihr kriegt noch einen Halb, nein, nein, halt, ne, hier Bauböden, ihr kriegt noch so einen schönen. Tja, das da, das da, das da, das, das So, dann haben wir hier ein WC und was könnten wir hier noch hinmachen? machen? mal, ich hab doch vorhin da was gelesen: Besucherempfang. Vertreter der Fluggesellschaften werden hier in Empfang genommen. Der Zutritt für normale Passagiere ist untersagt. Dies gilt auch für die sich dahinter befindlichen Bereiche. Besucher? Okay, krass. Büro? Okay, Café, Elektrik. Hier werden viele deiner Flughafenleitungen entlang laufen. einschließlich die Audioverkabelung. Erste Klasse Lounge. Füge eine Lounge für Passagiere der ersten Klasse hinzu, um ihre Bedürfnisse und Wünschen besser gerecht zu werden. Geschlossener Raum mit einer Tür erforderlich. Mindestgröße 5 durch 5... <lacht> 5 durch 5... Ja, 5 mal 5. Flugcrew Lounge. Füge eine Lounge für Flugbesatzungen hinzu, in der sie sich privat entspannen und auf ihre Flüge warten können. Ach du Scheiße. Heilige Spielezone bietet Unterhaltungsmöglichkeiten für Passagiere die... und senkt dadurch die Langeweile. Okay, Geschäft. Okay, was ist das, finde ich jetzt hier so? Geschäft benötigt beliebiges Produkt für den Verkauf Kasse. Hallo Werbebildschirm. Okay. So Kasse. Vitrine. In Kaffees platzieren, um kalte Speisen, die in den Küchen zubereitet werden, zu präsentieren. Oh mein Gott. Getränkespender, Kaffeemaschine. Getränkeautomat. Okay, was brauchst du noch? Benötigt beliebiges Produkt für den Verkauf. in einem funktionierenden ah, muss ein funktionierendes Kaffee Oh, nee ja dann demontiert ihn mal wieder ah, Moment Geschäft das war das mit dem Arzneimittel und sowas ähm, Verkauf ja genau ja ja ja ich erinnere mich voll so, Bekleidung. So, so? Bücher? Bücher? Elektronik? Okay. Kleiderständer? Zustand, oh mein Gott. Make-up. Make-up. Noch mehr Make-up. Haha, <lacht> Ja, haben wir hier für ein Geschäft gesorgt. Ihr kriegt noch... ...einen Holzboden, einen Schicken. Was gesagt, den hier. So. Und. Oh, Kacke, welches war der? Kriegt da eine Info von? Was ist der? Ich hoffe. Dass ich mir merke, sieht er so aus? Könnte passen. Fußboden 08, kann ich mir das merken? Baut den mal bitte. Nee, das ist, äh, nicht so ganz richtig. Nee, das ist auch nicht richtig. Scheiße. Nee, das ist auch nicht richtig. Kacke, wie warten das? War das der? Mach mal wieder zwölf. Hä? Bin ich dumm? Hä? Welche Fußboden haben das? Okay, Moment. Äh, wir machen mal kurz so und. Werkzeug. Ja, aber sag mir bitte, welcher Boden das ist. Fußboden 13. 13, 13, 13. Den hier. Okay. Muss ich mir merken. Und das ist wirklich so. Ja, genau. Okay. Fußboden 13. Muss ich da oben reinkriegen. Das war's noch wieder für diese Folge. Wir haben uns ein bisschen uns schon mal vorbereitet. Wir es ja, in der nächsten Folge, werde ich da sehen. Falls euch gefällt, wie gesagt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.